Hast du dir auch schon einmal die Frage gestellt, was einen erfolgreichen Gründer unterscheidet von einem, der es nicht so gut geschafft hat? Dann bist du heute hier richtig zum Thema Gründergeschichten. Denn ich habe heute einen Gast mitgebracht, Benjamin Arnett, den ich heute und hier herzlich willkommen heiße. Hallo Daniel, schön, dass ich hier sein kann. Bevor ich nun beginne, dir einige Fragen zu stellen, Benjamin, würde es mich freuen und vielleicht auch unsere Zuschauer interessieren, was genau du machst und was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Na, sehr gerne. Was ist SurveyCamp? Wir machen alles, was draußen ist und Spaß macht. Unsere Zielgruppe, das sind zum einen Leute, die gerne in der Natur sind, die ein Abenteuer erleben wollen, die vielleicht auch lernen wollen, wie sie in etwas brenzligeren Situationen draußen klarkommen, wenn sie auf einer Wandertour zum Beispiel sind. Dann sind da die Unternehmen, die Firmen, die Teams, die zu uns kommen für ein Teambuilding oder die einen schönen Betriebsausflug machen wollen, eine schöne Verbindung zur Natur auch haben möchten. Und dann gibt es noch solche Zielgruppen, wie beispielsweise Gruppen von Kindern oder von Junggesellen oder generell Geburtstagsfeiern. Aber, und das ist der andere große Bereich, auch Leute, die beruflich in der Natur sind, Erlebnispädagogen, Naturpädagogen, Trainer, Trainerinnen, die also mit Leuten rausgehen wollen und die bei uns Ausbildung und Weiterbildung machen können. Das ist ja auch ein großes Portfolio, was du gerade gesagt hast, was Camp anbietet, was gut auf Resonanz stößt. Sogar so, dass du jetzt nicht nur deinen eigenen Standort hier in Berlin hast, sondern du hast dich auch entschlossen, daraus ein Franchise-System zu machen und auch schon bereits eine erste Niederlassung. Ist das so richtig? Genau, das ist richtig. Wir sind jetzt im, neben Berlin auch im Schwarzwald mit dem ersten ausgegliederten Standort aktiv und der Plan ist jetzt selbstverständlich, das noch auszubreiten und in Deutschland dann an mehreren Orten auch aktiv zu sein. Und jetzt war es ja so, bevor wir uns auch kennengelernt haben und uns entschlossen haben, gemeinsam das Unternehmen zu gründen, hast du ja schon einige andere Versuche unternommen. Und vielleicht hast du ein paar Tipps mhm. aus deinen Erfahrungen auch für die Gründer, die jetzt gerade starten oder überlegen, starten zu wollen. Richtig, ich habe etwa 2011, 2012 angefangen mit eigenen Ideen, mit eigenen Projekten und habe mich dann ja, selbstständig gemacht, habe dann angefangen, auch auf der Basis Geld zu verdienen. Erstmals Auftragsarbeiten im Webdesign beispielsweise und im Projektmanagement. Aber ich habe dann auch gleichzeitig schon versucht, eigene Ideen zu entwickeln und daraus was zu machen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, davon ist nichts geworden, von all diesen Sachen. Und SurveyCamp ist jetzt praktisch übrig geblieben, als das, wo jetzt wirklich der, der Funke übergesprungen ist. Die anderen Sachen, die sind dann leider gescheitert auf dem Weg dahin. Und ich denke, als, als besten Tipp oder als größte Erkenntnis, Daraus kann ich mitnehmen, dass die Idee nichts wert ist, solange keiner bereit ist, sie zu kaufen oder die umgesetzte Idee. Und Ich hatte halt viele Ideen und das wäre ja cool, wenn und so, aber tatsächlich auf einen Bedarf dafür gab es größtenteils nicht und dann ist das also zu Recht auch alles eingeschlafen. Und so wie wir es in den letzten Jahren auch beobachten konnten, hast du auch große Resonanz gefunden bei den öffentlichen Medien. Also nicht nur Arte hat angeklopft, die Heute-Show hat angeklopft, sondern du hast ja auch produziert gemeinsam mit Anke Engelge und jetzt sogar ist ein Verlag ja an Camper angetreten und daraus ein gemeinsames Buchprojekt entstanden. Magst du vielleicht dazu ein paar Worte sagen? Gerne zum Buch. Also da ist jetzt tatsächlich ein Verlag gekommen und hat gesagt, Mensch, Jetzt war die Corona-Krise und wurde viel geredet über Thema Krisenvorsorge, Thema: auf einmal war das Toilettenpapier ausverkauft, auf einmal war das, äh, das Mehl und der Reis ausverkauft. Und anscheinend gab es da draußen Leute, die entweder sich noch nicht so gut vorbereitet hatten und dann auf einmal losgestiefelt sind. Ja. Und zum anderen gab es aber auch viele Leute, die dann gesagt haben, Na, das ist ganz schön asozial, was hier passiert. Wenn dann der eine das alles leer kauft und dann kommt die Oma in den Supermarkt und findet nichts mehr und... So ist insgesamt dieses ganze Thema Krisenvorsorge zu Beginn der Corona-Krise, so 2000, März, April 2020, doch ziemlich ja, ins negative Licht gerückt, würde ich sagen. In dem Moment gleichzeitig ist also ein Verlag auf uns zugekommen. Und da sei jetzt auch schon mal gesagt an die, an die Zuschauer vom Video, dass du ja Mitgründer bist bei Servicamp und entsprechend dann auch Mitautor von diesem Buch, ist also der Verlag an uns rangetreten und hat gefragt, können wir nicht ein Buch machen, was jetzt dieses ganze Thema, ich will mal sagen, auf einer sehr seriösen Basis beleuchtet und Tipps gibt, aber auch nochmal die Frage klärt, warum könnte es eigentlich nützlich sein, Krisenvorsorge zu betreiben, sich auf schlimmere Zeiten vorzubereiten, selbst wenn wir jetzt in einer Zeit leben, die verhältnismäßig gut ist, auch wenn gerade Corona-Krise und sowas ist, aber insgesamt gesehen geht es uns doch ziemlich gut. Und daraus ist dann also das Buch entstanden, was jetzt hier auch steht und was ja am 25. Oktober 2021 dann offiziell rauskommt. Und jetzt ist ja bei der Produktion, das hat ja fast ein Jahr gedauert, bis das Buch nun fertig geworden ist, es ist uns ja aufgefallen, dass das Survivor Wissen sehr viel Übertragung oder sehr viel Gemeinsamkeiten auch mit dem Thema Selbstständigkeit mhm. hat. Und was würdest du sagen, was ist dir selbst dabei aufgefallen? Du kennst ja beide Welten, sowohl die des Gründers, und das auch mal nicht klappt, und dass es jetzt klappt, und auch die Welt des Survival-Trainers. Was würdest du sagen, was kann ein Gründer aus dem Survival-Wissen für sich als Konsequenzen oder als Mehrwert ziehen, wenn er zum Beispiel auch das Buch liest? Das hat mehrere Ebenen, denke ich. Also, was ist überhaupt so eine Survival-Situation, so eine Krisensituation, von der wir reden? Ich sage dazu immer, das ist eine Situation, in der die Regeln des, des Alltags, der Zivilisation außer Kraft gesetzt sind. Und wenn das passiert, dann heißt das für mich, sobald ich halt irgendwas mache und einen Fehler mache, dann kriege ich postwendend auch eine Antwort darauf. Was ja, denke ich, ähnlich ist in der Wirtschaft und in der Selbstständigkeit. Wenn ich versage, wenn ich was falsch mache, wenn ich vergesse, das und das zu tun, obwohl es notwendig gewesen wäre, dann kriege ich also postwendend eine Antwort von meinen Kunden oder vom Markt oder von meinem leergebliebenen Bankkonto, dass also irgendwas nicht richtig funktioniert und dass ich das anpassen muss. Und dann habe ich die Entscheidung, entweder ich passe mich an und habe einen Plan und mache dann was Vernünftiges, was dann vielleicht funktioniert, oder ich lasse es sein, kauere mich in der Ecke zusammen und bemitleide mich und dann werde ich wahrscheinlich nicht aus der Situation rauskommen. Ähnlich ist es also, ich mal ein ganz simples Beispiel, Autounfall. Wenn ich Ersthelfer bin bei einem Autounfall, würde ich sagen, auch eine Survival-Situation, kann für mich auch gefährlich werden dann kann ich jetzt entweder was reißen, was Gescheites tun, vielleicht sogar jemanden retten oder wenigstens eine Situation entschärfen. Oder, ja, nö, ich nee, weiß ja gar nicht, was da zu tun ist, lieber nicht und ja, fahre ich lieber weiter. Also das sind ja so die zwei, zwei Optionen, die man da haben kann. Verstehe. Und das ist ja bei Survival so, dass der Fisch nicht aus Mitleid anbeißt, nach dem Motto, der Angler hat jetzt Hunger. Mhm. Und genauso wenig entscheidet sich ja auch der Kunde aus Mitleid dann bei dir oder einem anderen Unternehmer Kunde zu werden. Da gibt es also psychologische Prinzipien und die werden da in dem Buch auch ganz gut abgebildet. Genau, das was du gerade gesagt hast oder was da auch drin steht, das Gesetz der großen Zahl. Wenn ich jetzt einmal es versuche bei einem Kunden und der sagt dann nein, na gut, dann muss ich damit leben, dann kann ich dann sagen, okay, versuche ich es nicht weiter, anscheinend funktioniert es nicht. Wenn ich es aber fünfmal oder zehnmal oder zwanzigmal versucht habe bei verschiedenen Kunden oder Interessenten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann ein oder zwei dabei sind, die dann tatsächlich zu Kunden werden oder dann was kaufen. Genauso in der Wildnis oder im Survival. Wenn ich also einmal versucht habe, ein Feuer zu machen und es hat nicht geklappt, möchte ich in der Nacht trotzdem nicht frieren. Deswegen versuche ich es halt noch ein zweites, drittes und viertes Mal und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es irgendwann klappt. Also da ist die... Die Empfehlung und die Motivation, die auch im Buch da beschrieben wird, versuch's so oft wie möglich, bis es dann irgendwann klappt. Und du hast ja selbst gezeigt, dass du das nicht nur in der Theorie lehrst und gelernt hast, sondern dass du es das selbst in der Praxis ja auch hinter dich gebracht hast. Du hast also selbst ja mehrere projekte gestartet, Einzelunternehmen und O.G. gegründet und schließlich wurdest du jetzt mit Surveycamp erfolgreich. Und unsere Zuschauer interessiert es natürlich, was deine Mehrwerte Erfahrungen oder auch Erkenntnisse oder Lektionen sogar. Eine Sache, die mir häufig dann aufgefallen ist in der ganzen Geschichte, also Survey Camp ist ja jetzt schon mehrere Jahre, über sechs Jahre jetzt schon alt. Was mir da aufgefallen ist, ist dieses Thema Nutzen für den Kunden versus Nutzen bzw. Interesse für den Mitarbeiter, oder für den Gründer oder für den Geschäftsführer. Viele Sachen interessieren mich und nur eine kleine Schnittmenge davon interessieren auch andere Leute, die dann bereit sind, mir Geld dafür zu geben. Und es ist also nicht nur ein- oder zweimal, sondern tatsächlich häufiger passiert, dass wir bei Surveycamp Projekte angestoßen haben, die dann, ich sag mal, verhaltenes Interesse gestoßen sind, passiert natürlich auch ständig weiter. Aber gleichzeitig sind dann auch immer wieder Projekte dabei, die auf ganz viel Interesse stoßen. Und das ist also dieser iterative Prozess, der, der das Scheitern jetzt sozusagen beinhaltet als, als notwendiges Übel als notwendiges Mittel, wenn wir halt nicht jedes Jahr drei, vier, fünf neue Projekte starten, wovon dann eins auf Interesse stößt und weitergeführt wird. Wenn wir das nicht machen würden und diese vier Erfolglosen nicht in Kauf nehmen würden, dann hätten wir halt nichts Neues, würden uns nicht weiterentwickeln und hätten keine neuen Sachen, die wir den Leuten anbieten können. Also das, das ist so als, ähm, als eine Sache, den Mut haben, Dinge zu tun, die vielleicht auch scheitern können oder wahrscheinlich sogar scheitern können. Außerdem ist mir bewusst geworden, wie wertvoll es ist, von den Geschichten und Fehlern anderer zu lernen, also ganz viel Literatur sich anzueignen oder Filme sich anzueignen oder Interviews zu lesen oder zu hören oder Podcasts und da einfach Geschichten zu hören von Leuten aus einer ähnlichen Branche oder derselben Branche und von denen dann also noch eine ganze Menge mitzunehmen. Das ist ja auch einer der, der Gründe, warum wir dann dieses Buch auch als teilweise als Ratgeber oder also zur Hälfte als Ratgeber konzipiert haben, um einfach die Sachen, die wir jetzt aus der langjährigen Erfahrung bei SurveyCamp hatten, dann rauszubringen und dann mit hoffentlich Nutzen für andere auf Papier zu bringen. Und was würdest du sagen, was die zwei bis drei größten Mehrwerte sind, wenn man das Buch, das Überlebenshandbuch, lesen würde? Ich denke, ein Mehrwert, vielleicht auch der wichtigste, ist, in dem Buch geht es in nicht allzu wenigen Worten auch um die Frage, warum? was sind so die moralischen, praktischen Argumente, warum man sich auf schlechtere Zeiten vorbereiten soll, was ja auch ein Thema ist, wenn wir jetzt die Metapher schlagen, wieder für Selbstständige, für Unternehmer. Auch da gibt es schlechte Zeiten und auf die darf man sich vorbereiten warum jetzt im, im persönlichen Maße die Antwort oder eine der Antworten im Buch ist es, weil ich damit Verantwortung für mich, für mein Umfeld, für das, was ich tue, übernehme und es nicht auf andere abschieben muss und sagen möchte, ja, die Wirtschaft und das und das und außerdem war das noch schlecht und ich bin ja ein Ossi oder was auch immer. Diese ganzen Geschichten, was ja dann immer außerhalb von mir liegt und was ich dann nicht beeinflussen kann. Und was wir also sagen in dem Buch ganz klar ist, am Ende liegt es bei dir die Verantwortung für dein Leben trägst du, dann die Verantwortung für deinen wirtschaftlichen Erfolg trägst auch wahrscheinlich auch du. Und ich denke, das ist eine, eine sehr kraftvolle Botschaft, die in diesem Buch steckt und höchstwahrscheinlich auch in vielen anderen Büchern, weil sie halt tatsächlich Substanz hat. Jetzt gibt es ja noch ein paar spannende Informationen zu dir als Person. Auf der einen Seite bringst du ja auch das Gesellschafter oder das Geschäft zu erleben auch mit deiner Familie zusammen, das heißt, du bist auch Vater geworden kürzlich und das zweite ist, du hast ja das, was du heute machst, ja auch nicht ursprünglich beruflich gelernt. Mhm. Was sind da so deine Tipps, die du mitgeben möchtest, dass ein Gründer, der vielleicht die Frage hat, habe ich ausreichend Wissen, bin ich ausreichend vorbereitet, kann ich das vereinbaren mit Familie? Was sind so deine Tipps, was du seiner Erfahrung mitgeben würdest? Was die Familie angeht, da kann ich nur den Tipp mitgeben, sich also bewusst Zeiten zu setzen, in denen halt nicht Arbeit ist, sondern Familienzeit. Also ich nehme mir dann immer aktiv zwei Tage in der Woche, wo ich nicht arbeite. Die normale Fünf-Tage-Woche ist für mich meist nicht so möglich, weil wir häufig am Wochenende auch Veranstaltungen haben. Aber wenigstens dann die Fünf-Tage-Woche mit grob acht Stunden am Tag plus minus, dass ich so auf einen normalen Arbeitstag komme, also das wirklich aktiv zu machen, denn sonst ist halt Arbeit immer da, also sonst könnte ich auch zehn Tage die Woche, 30 Stunden am Tag arbeiten, also dafür wäre sicherlich genug Material da. Zur zweiten Frage, beruflicher Hintergrund, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich, studiert habe ich Spiele-Design und bin dann aber nie beruflich in diesen, diesen Bereich gegangen. Ich habe eine Weile in, im Bereich Software und IT gearbeitet auf selbstständiger Basis, bin dann aber aus persönlichem Interesse, was schon länger da war eigentlich seit meiner Kindheit, in diesen ganzen Bereich, den ich jetzt mache, gekommen und habe dann auch schnell gemerkt, dass es mir eigentlich viel mehr Spaß macht, draußen zu arbeiten und mehr in der Natur zu sein. Was habe ich gemacht oder was, was waren die, die, die Dinge, die da sehr hilfreich waren? Also das, was ich schon gesagt habe, erstmal die ähm, Erfahrung anderer Menschen. Ich hatte dann auch das Glück, mit dir als Mitgründer noch einen Mentor zu haben, der viel Erfahrung in dem Bereich mitgebracht hat. Also deine äh, verschiedenen Ausbildungen im Survival-Bereich bei der Bundeswehr etc. Und ich habe dann auch selber schnell angefangen, weitere Ausbildung zu machen und auch bei ganz verschiedenen Schulen oder ganz verschiedenen Anbietern, die dann alle nochmal einen unterschiedlichen Blickwinkel mir geben konnten. Du hast ja viele deiner Erfahrungen jetzt nicht nur als Survival-Trainer, sondern auch aus dem technischen Hilfswerk mit in dein Buch einfließen lassen und du hast auch selbst persönlich schon erlebt, auch als Unternehmer durch Krisen zu gehen. Ich erinnere mich gut, dass mit der Corona-Krise auch Surveycamp komplett geschlossen war. Es durften keine Kurse mehr mhm. stattfinden. Das zog sich über ein Jahr und das kurz nachdem du dich entschieden hattest, einen Standort auch zu eröffnen. Mhm. Wie ist dir es dabei ergangen und was hat dich dann dadurch getragen? Was war so deine Affirmation, der Motivationsspruch, wo du sagst, das ist sozusagen der Grund, weshalb ich weitermache? Wir haben den Standort aufgemacht, das war dann, wo wir alles eingerichtet haben, das war Anfang 2020, also kurz bevor das da mit Corona überhaupt losging und das war natürlich mitteloptimal, weil wir dann nicht so richtig aufmachen konnten und waren dann also ja, so acht, neun Monate insgesamt über zwei Jahre hinweg tatsächlich zu und durften da nichts anbieten. Es war natürlich nicht so schön, aber wir konnten die Zeit zumindest nutzen, um dann aus einem schönen Standort einen noch schöneren Standort zu machen. Also das war erstmal die Motivation, das dann wirklich nicht nur so zu machen, dass man sagt, ja passt schon, so klappt, sondern dann wirklich zu machen, okay, jetzt ist es jetzt ist perfekt, was wir jetzt anbieten können. Mehr Angebote zu erstellen, beispielsweise andere Zielgruppen anzusprechen. Was hat mich da durchgebracht durch die Zeit? Also ich denke, da ist am, am wichtigsten sich zu, als Bild zu vergegenwärtigen, wenn man einen bedeckten Himmel hat, wenn es also ganz düster aussieht. Stell dir vor, du hast ein Flugzeug, du fliegst hoch oder ein Ballon, über den Wolken ist halt noch der blaue Himmel da. Und das Bild stelle ich mir dann halt vor und weiß dann, auch wenn jetzt gerade die dunklen Wolken da sind, irgendwann sind sie weggezogen beziehungsweise ich muss halt nur einen anderen Blickwinkel drauf haben und äh, dann habe ich also wieder den strahlenden Sonnenschein. So ist es dann gekommen. Äh, dieses Jahr, also 2021, als dann der Lockdown vorbei war, konnten wir uns auf einmal nicht mehr retten. Ähm, drei- bis viermal so viele Anfragen wie vorher. Genau, äh, und jetzt darf ich also die neue Struktur aufbauen, die das dann bewältigen kann. Einer der wichtigsten Lektionen, die auch SurveyCamp vermittelt, ist ja die Fähigkeit, immer mit der Lage zu leben. Die verändert sich ja ständig und so hast du es ja auch als Gründer erlebt. Ganz am Anfang hast du wahrscheinlich alleine gearbeitet, aber neben vielleicht noch einen zweiten Job gehabt und dann irgendwann hast du Vollzeit gearbeitet und jetzt bist du ja schon im Wachstumsprozess. Also stellst Mitarbeiter ein, hast viele Freiberufliche hast auch Festangestellte. Was würdest du da unseren Zuschauern mitgeben, wie sie da sich am besten vorbereiten und vorgehen, um auch diesen richtigen Wechsel, in den richtigen Zeitpunkt zu finden? Genau, das war tatsächlich so, dass ich anfangs das als Nebentätigkeit gemacht habe, was auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat am Anfang. Und dann wurde es also immer mehr, also es hat sich immer mehr daran verschoben, bis ich dann vor einigen Jahren dann Camp also Vollzeit machen konnte, was mich sehr gefreut hat. Und danach, also da habe ich es immer noch allein, relativ allein gemacht, klar, wir hatten noch unsere freiberuflichen Trainer, die dann also bei den Trainings eingesprungen sind, aber die ganzen organisatorischen Sachen, die habe ich dann alleine gemacht. Als dann der Standort eröffnet war, ging das nicht mehr spätestens dann und da brauchte ich dann also noch Verstärkung im, im administrativen Bereich. Das war, war dann der Moment, in, in dem ich dann jemanden eingestellt habe dafür, also ersten Angestellten. Ähm, zweite Angestellte kommt jetzt bald, dann auch für ähm, Sachen auf dem Gelände und auch Trainertätigkeiten. Ähm, außerdem habe ich jetzt Verstärkung im Marketing, Verstärkung im Sales, die da aktiv also drin sind, damit ich dich dann immer mehr auf die, ja, auf die Geschäftsführertätigkeiten konzentrieren kann. Denn äh, wenn man das nicht macht, dann ist man halt im, im kleinen Mikromanagement die ganze Zeit äh, gefangen und kann das Schiff nicht mehr steuern sozusagen. Was für mich dann auch, ja, ein Lernprozess war. Weil ich gerne jemand bin, der die Dinge selbstverständlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen möchte. Und dann also zu sagen, naja, wenn das jemand ein bisschen anders macht, dann ist das nicht unbedingt falsch. Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Und da also den, den Schritt zu tun, dass andere Leute dann auch diese Tätigkeiten ausführen können, das abzugeben, zu delegieren. Das fällt am Anfang ein bisschen schwer. Irgendwann geht es dann besser. Und umso komplexer, umso größer das jetzt wird das Ganze, merke ich, desto, desto mehr und aktiver muss ich das auch noch wieder abgeben. Und das ist ein kontinuierlicher Lern- und, und Veränderungsprozess. Wenn man heutzutage ja Survey oder Survival Camp oder Outdoor Camp oder Survival Training eingibt, dann erscheint ja auch Survey Camp ganz oben. Das heißt also aus dem Branding, aus der Marketing-Sicht hat sich das Gelohnt das Investment? Es war es ja vor einiger Zeit auch so, dass dann auch die Frage an mehr Kapital in die Firma auch reinzugehen, Nicht nur Eigenkapital, sondern auch Fremdkapital, sprich also ein Förderdarlehen von einer Förderbank. Und mhm. du hast ja die Entscheidung und wir haben die Entscheidung damals getroffen, das Risiko einzugehen. Würdest du es heute nochmal machen und was würdest du unseren Zuschauern empfehlen, dabei zu beachten? Ich denke heute noch aus heutiger Sicht, dass sich das gelohnt hat. Wir hatten ja einen Kredit aufgenommen für den Aufbau des Standortes des ersten eigenen. Und das hat sich absolut gelohnt. Also äh, der Standort steht und wir haben jetzt auch den Cashflow, um die, die äh, Raten dann zu tilgen. Also das war ein voller Erfolg. Die zweite Option wäre gewesen, noch einen Investor oder vielleicht noch einen Mitgesellschafter mit reinzunehmen. Das hätte dann sicherlich noch den Vorteil gehabt, dass derjenige noch mit seinem Know-how und seiner Arbeitskraft mit reingekommen wäre. Wäre sicherlich auch eine Option gewesen, da stand dann aber zu dem Zeitpunkt keiner zur Verfügung, der, das, der da hätte reinspringen können. Und, und deswegen fiel dann unsere Wahl letztlich auf den Förderkredit. Was kann man da jemandem mitgeben? Also der, der Prozess, das zu beantragen, das ist natürlich je nach Institut, wo man das macht, unterschiedlich kompliziert. Wir haben ja auch, auch bei mehreren versucht, bei, bei einer hat es dann geklappt. Was geholfen hat und was die auch sehen wollten, war ein Finanzplan. Da war es ganz gut dann von, von dir und von der X-Group da diese Vorlage zu bekommen, also das, das ist gut angekommen dort, dann auch denen noch zu erklären, warum das und also dass man das auch verteidigen konnte, das wollten sie auch noch ein bisschen hören. Und dann noch praktisch so einen Businessplan zu haben, in, in ich sag mal, einer Kurzform war es nötig bei, bei dem Institut, um da einfach einen Überblick zu geben, was haben wir vor, wo kommen wir her, wie sind die Zahlen der letzten Monate. Und natürlich auch diese Zahlen zu haben, also die aktuellen BWAs und die Bilanzen, Jahresabschlüsse vollständig zu haben, das, das hat natürlich auch geholfen. Mhm. Und das ist ja jetzt so erfolgreich gewachsen, dass die Kunden ja nicht nur aus Berlin und Brandenburg kommen, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet, teilweise glaube ich sogar aus der Schweiz, Österreich, also aus dem Raum Dach. Und ähm, Zerbika bildet ja auch Survival-Trainer aus, also Menschen, die es beruflich machen wollen. Und jetzt kam es ja zur Entscheidung, ein Franchise-System aufzubauen, also du bist ja jetzt nicht nur Betreiber einen Standort, sondern Betreiber des Pilotprojekts und bietest ja auch weiteren franchise nehmer die Möglichkeit an, mit diesem Know-how, mit dem Support, Marketing-Support, Verwaltungssupport auch deutschlandweit eigenen oder europaweit eigene Niederlassung aufzubauen. Was hat dich dann dazu bewegt, das zu tun? Das war, würde ich sagen, der nächste logische Schritt in dem Ganzen. Denn was wir letztes Jahr schon teilweise festgestellt haben, aber spätestens dieses Jahr ist, dass der eine Standort auch irgendwann das nicht mehr händeln kann. Und dass also so viel Interesse da ist, dass es dann locker für zwei oder drei reicht. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in Berlin den zweiten eröffnen, dann würden die sich vielleicht kannibalisieren. Das wäre auch nicht das Ziel. Also lieber was, was weit weg ist. Und dann hat es sich ergeben, dass also bei unserer letzten Trainerausbildung einer dabei war, der auch Lust hatte, dass dann bei sich, er kam aus dem Schwarzwald oder kommt immer noch da aus dem Schwarzwald, bei sich so einen Standort aufzumachen und äh, dann praktisch sich ein weiteres Stand, Beruflich Standbein aufzubauen als Survival-Trainer und äh, als, als Organisator von Outdoor-Events. Das macht er jetzt, das läuft schön, das läuft gut. Und äh, in den nächsten Jahre wollen wir es halt weitermachen und, und mehrere Standorte dann noch öffnen. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal Danke, vor allen Dingen im Namen unserer Zuschauer, dass du dich heute bereit erklärt hast, an deinem Wissen auch teilhaben zu lassen. Und? Du hast auch ein Geschenk mitgebracht. Und zwar wird ein Buch, eines der ersten Exemplare des Buches, was am 25. Oktober herauskommt, auch gratis, auch verschenkt, in Form eines Quizzes. Und du kannst dieses Quiz gewinnen, wenn du folgende Frage richtig beantwortest. Und zwar, was sind die wichtigsten sieben Grundbedürfnisse im Survival? Wenn du die Antwort kennst, dann schick die gerne an quiz at x groupde Bis zum 31. Oktober 2021 hast du die Möglichkeit, deine Antwort zu schicken und wir werden daraus dann den Gewinner ziehen. Ich bedanke mich nun bei dir, Wendy, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du nicht nur eine Niederlassung hast, sondern vielleicht noch eine zweite, dritte, 10, 20 oder vielleicht 100. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne bis zum nächsten Mal.